Jo, hi und willkommen, mein Name ist an die p und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remax. Ja, wir sind immer noch im Wallmarkt und ja, diese Dame hier, diese etwas exzentrische, gruselige Dame äh, aus dem letzten Part hat uns angeboten, äh, unsere Hände zu massieren, irgendwie so was und ja, äh, mal schauen, wie das ich fand das schon irgendwie sehr merkwürdig und was ist hier. ich wollte auch nur die Vase da ist ja bestimmt aber ne, pass auf egal ähm, ja gut dann machen wir halt mal ich glaube irgendwie da gab es mehrere preise oder so hier wird es wieder raus. Ne? ich gucke mich noch mal ein bisschen um wenn nichts dagegen hast ne? vor wir weitermachen na, wartet hier eine ultimative waffe oder so irgendwo in der ecke nö alles klar gut ich bin total müde. Ich habe kaum geschlafen. habe versucht zu schlafen, ging irgendwie nicht. Habe ich mir gedacht, komm, nimmt sie auf, weil beste Voraussetzungen. Warum denn nicht? Und ja. So, Und ja. Welches ich habe 10.000 Geld. Ich kann mir drei Massagen ergeben lassen. soweit weit kommen gekommen letzte Mal, ne? Und ich würde sagen, wir gehen mal hier auf Premium Massage, weil warum zum Teufel nicht? Dann nimm mal brav auf der Liege Platz, mein Lieber. Cloud hat also für das ist wichtig, hat also für eine Massage. Wir nehmen Meine in Zukunft die Kundschaft bekommt eine ganz spezielle Behandlung. Erst einmal werde ich deine Hand einen Finger nach dem anderen sanft und zärtlich mit Massageöl einreiben. Was gucke ich mir gerade an mit den Fingerspitzen an. Komm schon. Entspann dich. Ich bin noch ganz vorsichtig. Mm. Oh. Oh. <lacht> oh. Hat's <weh> getan? Nein. <lacht> Als nächstes widme ich mich deinen steifen Knöchelchen. Alles, was ich so angestaut hat, reiben wir ganz sanft weg. <lacht> Äh. Warum denn so schüchtern? Du kannst durch alles rauslassen. Als letztes werde ich die Druckpunkte auf deiner Hand ganz Zeit für mich etwas komisch, während ich mir das anschaue. Mehr. Aha, dir gefällt's wohl. Klingt jedenfalls so ein bisschen zu viel, ja. Fühlt sich diese Stelle gut an? Und hm. hm. hm. wie ist hier? Oder doch über hier? Bitte auf. Ah. Ah. <lacht> Was zum Teufel? <lacht> Was ist gerade passiert? Schön. Schau gerne mal wieder rein. Ja. Klaus Stärke wurde um 10 erhöht. <lacht> Komm, irgendwas. Oh. Und wie war's? Hm? <lacht> Bist du okay? Ja, yeah. Steuereris. Was ist los? Gar nichts. Mach mir nichts vor. Was hast du mit ihm gemacht? Was da ist da hinter diesem Vorhang passiert? Was? Also gut. Du ja, in hast du hast ihn irgendeinen schlechten Porno hier bist? gerade. Ja? Dann lasst doch einfach mal eure Bitte hören. Okay. da mit dir sprechen. Alles in Ordnung? Ja. Ja. <lacht> Bist du Alles sicher? Ja. Okay. Na warum kann ich sonst nicht auch so mit anderen Charakteren rumlaufen? Ich brauche eine Empfehlung für Don Cornelius Brautschau. Also wirklich, du verlangst Sachen. Hm. Na meinetwegen. Wirklich? Sehr ja, gut. Mal schon mal eine. Hast du mit dem Fummel keine Chance? Hä? Wenn ich Conneo ein Landei wie dich serviere, sinkt sein Vertrauen in mich als rechte Hand ins Bodenlose. Ist mein Kleid wirklich so schlimm? Äh. Sieht praktisch und bequem aus. Sieht praktisch und bequem aus. Verstehst du das unter einem Kompliment? <lacht> wenn ihr turteln wollt, dann macht das bitte draußen, okay? <lacht> Entschuldigung, aber wo kriege ich denn jetzt ein anderes Kleid her? <lacht> Keine Sorge, Schätzchen. Ich werde schon was für dich finden, mit dem du Corneus Herz zum Rasen bringst. Natürlich nur, wenn du es bezahlen kannst. Was soll's kosten? Eine Million. Aber Wobei ich natürlich weiß, dass ihr armen Schlucker euch das auf keinen Fall leisten könnt. Nett wie ich bin, habe ich aber ein Angebot. Hä? In diesem Viertel gibt es ein unterirdisches Kolosseum. Und du, Cloud, du wirst dort auf meine Empfehlung für mich kämpfen. Und wenn du gewinnst, dann mache ich aus deiner Freundin eine Schönheit, die ihr den Atem raubt. Gibt es ein Preisgeld? Ja, für mich als deine Patronin schon. Na, bist du dabei? In Ordnung. Guter Junge. Hier, für dich? Die Registrierung hat schon begonnen. Pusht lieber schnell rüber. Alright. Gehen wir raus. Ich muss raus, hier Da kann ich bei ihr noch irgendwie was machen. Ich hoffe doch sehr, dass ich diese Entscheidung. Nicht ich hoffe, das hat's auch irgendwie gebracht, weil ich das teuerste genommen habe. Was für ein Wettkampf das wohl ist? Wir sind auf dem macht Die sind sicher nicht zimperlich. Denkst du, dass wir gewinnen können? Darum mache ich mir keine Sorgen. Ne. Ich würde ja gerne mal wissen, meine ich, die ganzen Sachen ja. In einigen Gebieten hier in der Karte sind ja irgendwie Leute irgendwie ja mal vorm rumstehen gewesen, deswegen ja, so ich irgendwie so spät wie möglich irgendwie mal einzugehen bevor wir da zu diesem Don Corneo reingehen, ist glaube ich schon so ein guter Punkt, ne? Ähm oh Gott, hier ja, muss ich nicht rein, aber ich will ja mal rein. Ja, Ort kenne ich noch aus dem Original eine sehr komische Ecke. Wie der gesamte warm Warmakt hier. Da gibt es ja nichts irgendwie zum Einstecken. Wobs. Ja pass auf. Okay, dann ich. Na komm, lass mich hier durch. Bitte. Boah. Na. dann. Was haben wir da noch? Da ist auch noch irgendwie was. Da war ich auch noch nicht drin. Ach, ist das Restaurant, genau. War ja nicht irgendwie jemand am Klo immer gefangen. Oh, Musik. Hi. Kann ich dich stören, während dein Kauf tritt aber immer noch auf meinen ersten Hit. Ist mir in meiner siebenjährigen Dornenreichen Karriere nämlich leider noch nicht gelungen. Aber das soll sich mit diesem Song jetzt endlich ändern. Bitte sehr. Eingeflügter eigene. <lacht> <gleich so, hü> <hü> <hü> ich bin gleich dann irgendwie viel Thema zu singen. Sephiroth! <hü> ne, Entschuldigung, ich meine sehr Sephiroth. Warum auch immer, wo ist der Klo, ihr? Da. wie im original geil kann man ja auch die tür aufmachen so, jetzt müsste ich denn eigentlich so am rücken massieren so wie ein pokémon den den jetzt noch eine neue musik sehe ich gerade jetzt oh, viel besser Sie haben das schneider zerschneider halten äh, unser das das zweite Lied. Irgendwo hier. Wo? Wo? Wo? Ich höre Musik. Wo? ja Dem Ding? Nee. Wo ist diese Musik, die ich hier gerade über das Oben links ist ein Fragezeichen. weiß nicht wo, aber man muss ja glaube ich sowieso irgendwann mal rein. Ne? Also na gut, ich komme wieder. Warte mal da. Für Karte ist irgendwie was hier. Schon auf der anderen Seite hier irgendwo. Ne? ich raus. Und ich würde sagen, wo soll ich noch da hingehen? Ups. Ist so weit. Ja. Na, vergesse es und dann ja, dann sitze ich da und weine weil ich ein Lied verpasst habe. Was hier sind so viele Orte, wo ich noch nicht drin war. Da kann man sich aber ja zu essen bestellen. Okay, anscheinend nicht. Wo <lacht> ich weiß auch gar nicht, was hat irgendwie im Original gemacht, hat ob das einen geheilt hat oder so. Aber man konnte sich irgendwie Curry oder so bestellen so da warte mal das ist, ist echt hier auf der anderen Seite ich wusste es ich bin so gut ne und dann der Rotting Pizza der ja diese Remixe ich erkenne die gar nicht hier aus dem Original Sie so anders an, die sind alle so modern jetzt. Ich würde die sofort erkennen, wenn die irgendwie im Originalformat wären. Also, nee. also was? Oh. mal, einer Schau, ein Schnelltrank. Was ist das denn? gibt mir hat irgendwie Hast oder so, und ich schneller angreifen kann oder so ja, macht hat in dem Spiel, ja, hast du es normalerweise? Die ATB-Leiste fühlt sich schneller, aber ATB ist ja was vollkommen anderes. Ja, wenn die ATB-Leiste sich äh, maximiert hat, dann konntest du erstmal eine äh, äh, irgendwas machen. In den Original Final Fantasies wie mit kannst ja, weiß ich nicht in der einen ATB voraus kannst du Spezialtechniken und also was einsetzen. Na gut. Ähm, gehen wir noch mal ins Kolosseum? Hier, ne? Äh da wir wollen eine neue Waffe und so ne? kann man ja mal machen. Was ist mir los hast du? Unsere Tickets dabei mit dir direkt. Für Zuschauer, oh, okay, was geht? Du willst jetzt noch mitmachen? Ist ziemlich spät dran. Nächstes Mal bitte pünktlich da sein. Ihr trete zusammen an. Nein, nur ich trete. an. Ich mache auch mit. Die Empfehlung ist schließlich für mich, oder? Ich würde gerne versuchen, sie mir selbst zu verdienen. Na dann, ihr beiden, das Wartezimmer befindet sich im Keller. Klar. aber wieder ein bisschen action ich habe übrigens mal nachgeguckt wie man diese blöde fähigkeit bekommt und anscheinend ist das genauso wie ich mir gedacht habe du musst erst spezialfähigkeit einsetzen und da musste atb auffüllen aber ja das ist irgendwie voll schwer irgendwie umzusetzen so also, hatte ich also doch schaut doch schon recht hier wieder funktioniert Ich dachte nur, weil du so wenig redest. Ich konzentriere mich nur. Solltest du auch? Ich tue allgemein nicht viel reden. So los, hier geht's lang. Macht schon. Ja, ist auch gut die stadt die niemals in ihrer mitte ein funke des jubiläums ein rauch des vergnügens an dem ihre geheimsten wünsche in erfüllung haben das wertvollste kleinod von allen gekommenen kolosseum jetzt gab es aber nicht so im original Ah okay. die Stimme von dem typen in Grün passt irgendwie nicht zu dem. Doch, wir Ich glaub, mir halt nur ein. jetzt einfach aufgetaucht. Wo sind wir denn hier gelandet? mit Irren aus. außer awesome. Hi, oh, hier kann man sich nicht eigentlich. Ja, schon lange erst, seit wir gekämpft haben, glaube ich. Da kaufen Gegenstände. Drei. Hm. Brauche ich eigentlich alles gar nicht. Mega Trank. Alles runter reduziert und so, ne. So, brauche ich nicht. Hey, hier sind neue Sachen, glaube ich. Stimmt hier so. Ja, brauche ich alles gerade nicht, glaube ich. Ich hoffe es. Bin noch gut gewappnet, glaube ich. Ja. Okay. Gut. Ähm, um, Johnny. Ach, ihr seid's. Wie siehst du denn aus? Ich brauchte etwas Geld und habe an einem Vorkampf teilgenommen. Naja, das Ergebnis seht ihr ja. Ihr habt ja keine Ahnung, worauf ihr euch hier einlasst. Wenn ich euch einen guten Rat geben darf, ihr solltet besser schnell von hier verschwinden. Achtung, Team Cloud und Aris. Ihr mensch beginnt in Kürze. Bitte kommen Sie zum Eingangstor. Jetzt könnten wir noch davonlaufen. Ach was. Weht ein rauer Wind hier. Aber echt mal. Ich glaube, du solltest abhauen. Was ist das denn? Das war eine Spende von Corneo. Ein Schluck davon und man ist auf der Stelle wieder fit, heißt es. Hätte ich mir mal genehmigen sollen, dann wäre ich vielleicht nicht so geendet. Wenn ihr wollt, ich noch es gerne euch. Äh. Ich müsste es eigentlich trinken, um irgendwie, weiß nicht, mein Charakter in die Elder Scrolls Online hier gerecht zu werden. Ja, ich trinke gerne Zeugs, von dem ich keine Ahnung habe, was es ist. klebrig ich brauche das aber nicht zu trinken oder ich trinke gerne sachen von denen ich nicht ich weiß was die sind und dann mache ich irgendwo weiß nicht seiner gasse auf und muss gegen geister kämpfen also so läuft das normalerweise ab seid ihr bereit ja auf, dass ihr nicht da draußen darfst du sowas überhaupt sagen so, jetzt meine ernste Frage, kämpft man nochmal. Ich, mal noch mal. ich habe schon seit einer Woche nicht mehr gespielt, also. Das gibt dir ja gleich? Hey Mann, falscher Ort für'n Date! Hey Kleine! Zeig mal ein bisschen Frischfleisch, aber zack! Okay. Ich bin sauer. Ihr Gegner ist unser allseits beliebter Bestienbändiger. Pferdenklapp und Gerrit. Ein weiterer Augenpapier in Sein von der Heute gibt's sogar Nachtisch. Spitzendes Blut. panische Reihen. Freik, den einzig waren die unnachahmliche, blutdürstige Bestie! Was? Die Gegner sind Hunde? Ha? Ein Problem damit? Es gibt keine Regel, die besagt, dass das verboten ist. Das ist doch ein Grenzreich. Wie viel Fleisch werden diese unregen Tiere klapper? Leute, augen Schließen es na, na, das ist strengstens Verboten. Dana, das Match, erste Runde. Hey, hey. Oh Gott, dann gehen wir euch auf Beste. Oh Gott, die Presse. Gott, wir halten ja so weiter aus, ey. So. Ähm. Ich. Analyse. Bisschen bändiger. Feuer, Feuer habe ich, glaube ich. <lacht> erst erstmal volle Möhre wieder weggehauen. So, ähm, und Blut und oh nein, Wir halten ja sogar was aus. Ähm, da ist auch noch nicht mal Dings, oh, der ist schon gleich tot jetzt kannst du mal danke jetzt auf alle ne ja so warte mal was du noch mal habe ich eis vielleicht tot okay wir tun dass mal unser überleben sich an und klatsch der wird geheilt ich verdachte ich schon leicht so der ist schon tot wie soll ich denn das machen soll ich denn das mit diesen Dingen hier machen diese ein fähigkeit hier fähigkeit ist schon. Den Namen vergessen. Kampfbericht. So. So. Ah. Die Siegespose von Cloud. Gut. So, wir müssen wieder aus, alles klar. Was sagt sie, sie dazu, hä? Die erste Runde hätten wir überstanden. Hm. Ist was? Die Regeln sind sehr biegsam. Stimmt. Ich hoffe, das bessert sich in der nächsten Runde. Darauf würde ich nicht bauen. Lass uns wachsam bleiben. Ich habe zwar nichts an Dings verloren, aber in Einkampf habe ich jetzt schon wieder ein bisschen vorangetrieben, aber natürlich muss ATB auffüllen. Äh, stehen habe ich jetzt ne? vergessen, was so ähm, bestimmt einige andere Sachen jetzt. <lacht> nur in schwarz reif was brauchst du denn hier nicht magie boost mp boost frost luft äh, ja Dreck. Äh, ich nehme mal stehen aus und wir nehmen äh, ja von einer nee, äh, ich hatte irgendwie so eine fähigkeit hier atb boost, ne? ja also von hat die bus mit der stand der hat wie leiste verdoppelt kann ich in kurzer folge aus ja, abging 360 sekunden habe ich das schon mal jemals eingesetzt ich glaube nicht so und du hast mal stehlen hier habe gar nicht jetzt aufgeachtet geachtet irgendwie Na, stehen kann man auch gar nicht hochleveln sich gerade Effizientes Blocken. einfach hier. Habe also auch gar nicht darauf geachtet, ob der jetzt irgendwie was zum Clown hat oder so, eine Bestienbändiger. bändiger Aber kann die Kapitel ja sowieso noch mal neu spielen, ne? Also so habe ich das jedenfalls verstanden Irgendw irgendwann hat das irgendwann mal jemand gesagt hier im spiel glaube ich glaube ich Achtung, Team Cloud und Ares. ihr Match beginnt in Kürze. Äh, blumen Bitte kommen sie zum Eingangstor. ja ich tue erst mal chillen ja okay, hier sind blumen sind die an uns gerichtet Egal, ich mag keine Blumen. Na, und weiter geht's. habt die ja noch mal glück gehabt, aber das wird euch in der nächsten Runde nicht mehr helfen. Ach, weg. Na, dann halt so ein Ball. Schon Halbfinale. Und weiter geht's. Der zweite Kampf im alten. Du stirbst fast echt nicht irgendwie zu deinem Körper. das beifall wird lauter verpisst euch dahin wo ihr herkommt ihr tröten wegen euch habe ich uns verloren ja los los ihre gegner ein paar Funkkerle aus dem ödland die mit diebischer freude dabei sind mit fingern so lang wie die gesichter ihrer bemitleidensschiffen opfer also lassen sie ihre Wertgegenstände von jetzt an besser nicht mehr aus den augen einen herzlichen Applaus für Beck und seine Rabiatruglose Gang. <lacht> <lacht> äh, ja, Ein Moment mal. Ja, diese die Trottel. Alte Bekannte. Hm? Sag schön, hallo. Oh, Wie praktisch. Muss heute wohl unser Glückstag sein. Ja. Jetzt kriegt ihr euer Fett für die Sache. Ja. Voll und sind die doch gar nicht. Holen Sie. Halt einfach uh. Was soll das? Nein, lieber Jolly. Was hat das denn zu bedeuten? Sieht so aus, als hätten sich die schlimmfinger doch knapp mit acht Leuten angemeldet. Was? Wie gemein. tut mir ja wirklich leid, aber in dieser Arena zählt nur yeah. Und zwar das, was Dr. Neo sagt. Habt ihr Kapitän? Yeah. Yeah. Yeah. Ja. ja! Leute! auf. die Fresse ja. zu geben freuen sie sich auf 2 im Halbfinale. Ja. na gut wie von euch mache ich denn als erstes fertig ne? so mehr von euch wurde noch nicht analysiert das ist mal eine gute frage ne? so äh, muss ich alle noch mal ne doch dann aus handlanger und die drei habe ich ja schon, ne? Okay, äh... habe ich alle, ne? Ja, gut. Dann geht's mal los. Ja. Ich geh mal hier durch. Ähm... Also mal den da. Du hast mir gerade. Geld geklappt? Ja, ich glaube ich spinne. Ähm Iris. Oh, jetzt kommen die wieder alle mit so was, ey. Ja, gut, komm her. Okay, äh, Vielleicht doch ein bisschen schwierig hier. Ein ganz klein bisschen schwierig. Du heimat beide, ich habe gar keine Zeit, die zu schocken. Und ich diesmal hier durch, aber nicht geht man gelb vielleicht ja wieder zurück, sonst knallt es ja gleich eine. Ich mach mal ATP. Okay. Ähm... So, noch mal, wenn es geht, bitte. Wenn ja, die geschockt sind, ne? dann kriegt das doch gar nicht hin. Ja. In die Presse. Es ja, hat ja auch die gleiche wie, die gleiche Siegesprose wie im original. Okay, da war ja ein bisschen härter, aber immer noch nicht so schwierig. Gar nicht schlecht, der Junge. Was hast du erwartet? Ich habe ihn schließlich massiert. Und außerdem, mein Freund, sind seine Hände des Morgen gewohnt. Hm, dann ist er ja hier in bester Gesellschaft. Jedenfalls sind wir beide im Finale. Wetten wir? Oh, du änderst dich wohl nie. Irgendwann verbrennst du dir noch die Finger. Na und? dann reibst du sie mir halt einfach wieder gesund so weit lasse ich mich nicht noch mal herab <lacht> sag mal Anjan der Typ da ist richtig schnuckelig oder? total was hm. <lacht> jetzt sind wir im Finale ja du siehst nicht besonders glücklich aus das wird wieder ein unfairer kampf ja aber nur noch ein einziger kampf Cloud. dann haben wir es geschafft ja, das war gut ich tue mal hier ein bisschen schlachsen und dann würde ich sagen können wir auch den part beenden ne? ich habe ein bisschen materie hochgelevelt da können wir uns auch mal kurz anschauen und ja Team Cloud und das finale beginnt in kürze ja. Bitte begeben Sie sich zum Eingangstor? Ja, keine Blumen mehr. So waren die nicht an uns gerichtet. Boah. Äh, materia ich habe es natürlich nicht so mitbekommen. Heilen ist kurz davor sehr geil. Oh, Analyse hat sich ich komplett gelevelt. Das ist gut. Dann hat hier hat es jetzt irgendwie nicht so gebracht. Ich irgendwie nichts gemerkt. Also, ja. Kann es ja halt nicht so gut gewesen sein, so, was habe ich denn jetzt gerade noch mal? Oh Gott, äh, stehen ne? kommen ich jetzt doch wieder reingepackt oder aber ich sagen, ich bin die Partie in der nächsten Folge geht es dann weiter mit den Kolosseum hier und ja, dann gucken wir mal, wer als nächstes kommt, wie man auf als nächstes auf die Mütze gehen müssen und ja. Dann kommen wir, kommen wir hoffentlich in Don Corneos kleines, kleinen Palästchen hier rein, ne? Gut. Ich würde dann sagen, danke schön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.